Moin, moin, Leute, endlich, es ist es soweit. 1. Mai heute, das heißt Tag auf Hecht. Hm? Also, wir sind super gespannt. Ich bin heute vom Kajak mit Thorsten, Christoph und Toll, kommt auch später. Dennis auch. Also, viele Freunde heute für diese besondere Tage in Hechtangeln und angeln insgesamt. Ja, wir sind natürlich super heiß. Das Wetter ist auch gar nicht so schlecht. Hm? Wie man sieht, es gibt aber kein wind bis jetzt vielleicht ein bisschen später aber auch nicht so viel also mal gucken Die wassertemperatur ist auch nicht so warm aber wir werden trotzdem versuchen ein paar gute fische rauszuholen. ja ich bin mal gespannt wir starten ein bisschen spät also 7 uhr es sind schon viele Boote und Boote auf dem wasser aber mal gucken was kommt bis gleich Fisch? Ah, ja. hier ist voll mit Brassen am Ufer, die sind am Leichen. Und Thorsten hat gerade der erste Fisch im Drill. Yay! Der hat ganz schön gezappelt. Hm? Sehr gut. Anfang ist gemacht. Ja, schön 74. Erster Fisch. Jetzt müssen wir noch Größe fangen. rasen dicker fisch auf jeden fall passiert auch manchmal wie gesagt dass sieht man dann voll mit Brassen am Leichen, Ich habe du hier noch standen kleinen Einzelhaken. Oh, ich glaube Thorsten hat auch eine. Krass. Ein 53er Brasse. Kein Südfisch, aber ist schon lustig. Also wieder frei. Petri, mein Lieber! Es geht gut aus! Zwei Fische in fünf Minuten oder so? Du brauchst nur einen Boah! Ja, ja! Boah! Ich hab grad vom Film jetzt gesprochen! Sieht doch besser aus. Buschen kannst du dir heute sparen. Da bloß dich auf Video. Du. <lacht> Ja, ein, einmal mit den Neukütern. Ein Hecht. Anfang <lacht> ist auch gemacht. Kein Riesen, aber macht schon Spaß. Also, der Hecht habe ich auf die neue Neofront gefahren. Das ist ein doppel tuster schwanz -Göder. Normalerweise schon vormontiert mit Offset-Haken. Da habe ich ein bisschen tiefer gegangen, deswegen habe ich auf dem Pro G-Café ein bisschen vormontiert. Passt richtig gut, läuft echt gut ins Wasser, macht echt gute Vibration. Auch beim Runterlassen bewegt auch ganz gut. Also scheint gut zu funktionieren. Also du siehst, ich brauche ein Stürz, der Das ist der dritte Fisch innerhalb von 15 Minuten. Da sollen wir gewiesen. Juppla! Und wieder auf der Neofrog feiertiger farbe <lacht> Kleine. Ganz schön abgekämpft hinten an der ja, Schlosser. Ne? Es gibt größere, die hier rumschieben. Na, kleine. Schnell Release! So schnell wie er kam, so schnell ist er wieder weg. Genau. Petri. <lacht> Danke. Ja, super. Nach dem Ess echt habe ich einen Wurf gemacht und sofort wieder einen kleinen Held gefangen. Und wieder auf dem Neofrog. Teige. das funktioniert auf jeden Fall <lacht> leider, äh, es war natürlich Akku leer. ist immer so aber gut es gibt noch einige zu fangen mal versuchen Farbe. Oh, ich würde glaube ich den mit Oder? Weiß drin nehmen. Ja. Ja. Wir sind auch ein bisschen kraut dafür. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. Probier das mal. Erfolgsköder, der wird es jetzt bringen. Mhm. Fisch! Ab! Oh nein! Aber dritter Wurf, dritter Wurf mit dem Neofrog und dann sofort. <lacht> Das hört sich gut an. Schade. Ja. Ah. Jetzt schon. <lacht> Hat gewiesen. Sehr gut. War vielleicht noch ein biss am ersten Mal. Boah. <lacht> <Wow. Juhu. lacht> Vielleicht auch an, wie es am ersten Mal <lacht> Yay, <Yeah>, Petri! Geil! <lacht> Na so geht es mit den Hechten, Jung. <lacht> Falls du einen guten Köder brauchst, kann ich dir empfehlen. wahrscheinlich in Wittensee mit ein paar Kumpel oder Plöner See. Ja. <lacht> Brasse oder Hecht, Brasse oder Hecht. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Oh, da hinten ist die Brasse. Also beides ist die richtige Antwort. <lacht> Inhaliert. <lacht> Man sieht nur einen Schwanz. <lacht> Klein, aber fetten hm? Für den Kleinen. Ähm, wohlgenährte Fische hier. <lacht> <Und>. Fisch. <lacht> Sorry, twijfel toch niet echt. Ah kleiner. Ah direct aan de zijkant. <laughs> Doppeldrill. Doppel... Drill. Ja. Doppel oh, meiner ist auch gar nicht so schlecht. Ah, nee. Ich habe auch gesagt, da sind viele Brasen da. Ich hab auch gesagt, da sind viele Brasen da. <lacht> genau ist es so. Ihr habt <lacht> gesagt, nee, ich brauche noch eine Wurfe, um noch einen Fisch zu fangen. Es hat zwei Würfe gedauert, aber klein aber schön. Schnell wieder Boah, ins Wasser. Oh. Boah, ja, Hier ist vielleicht die nächste. Zack und wieder ab auf den Grund. Oh, wieder ein kleiner. Hier, Thorsten hat gesagt: ja, Wurf, hier habe ich gerade einen Biss bekommen. Erster Wurf ein Biss, zweiter Wurf ein Fisch. <lacht> Und gelöscht. Danke, Liebe. Nimm gleich ja, mal. Na, geht natürlich sofort zurück. Oh, wie schön. Der hat <lacht> den Weg. Der hat Weg. Die Lügen. <lacht> <lacht> ich denke, wieso ist die Route nicht krumm? Und gar nicht mal so groß. <lacht> <lacht> So, Köder ist schon raus. Und wie so oft? Neofrock. Aha. <lacht> <lacht> ja. Weggesagt. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Der wollte kein Foto. Ich habe meinen Köder gesehen und dann <lacht> <lacht> <lacht> oh, ein kleiner Pike. <lacht> oh, cool. Hey, du. War lustig, eh? ja? Ja, ein kleiner. Genau. Centerfisch, genau, genau wie den Köder. Oh, der wollte Und sehr gut drauf. Hm? Zack. Center, der kleine. Aber oh, war cool. Ein Meter vom Kajak, ich habe den Köder gesehen und dann Puff! Yay! Sehr süß! Ja, oh, zuerst dachte ich, ich gut, schwul, aber leider ist nicht klar. Aber sofort den Köder! Ja! Ah, oh, schade! Ich bin in Ich weiß noch nicht, was ich sehe. Jetzt müssen wir auch einmal jubeln. Yay, yeah, okay, Kogel! Yeah. Hey! Schauen. <lacht> <lacht> ah, ja, doch, ein bisschen ein Frisch. Warum mich schon wieder krampfen? Äh, auch nicht. Das ist kein großer, aber fett. Ho ho ho. I'm not <laughs> <Woo -hoo -hoo. laughs> <Sorry. laughs> hat schon erlebt. Hm? <lacht> aber das der hat ganz viel gelebt, hm? Beim Leichen. Ja. Also auch gar nicht so lang, vielleicht 70, aber. <lacht> Aber echt fett. Hm? Nummer 12, ja genau. wieder <lacht> <lacht> <lacht> Aber Fire pinkfish. Ja, <lacht> perfekt. Und wieder mal mit Einzelhart. Ja, Sieht so aus, als wäre der schon mal von einem größeren hinten am Rücken gepackt worden. Ne? Ja. Auf jeden Fall auf beide Seite. Boah, es war auf jeden Fall ein krasser Tag. Ne? Ähm, tolles Wetter, mit Freunden, viele Fische, viele Biss, viele Nachläufe gehabt. Kein Riesen, aber auf jeden Fall Kontakt. Und ähm, ja, es hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe äh, dieses Video hat auch euch gefallen. Ich hoffe, wir werden ein bisschen Zeit finden äh, zum Angeln und Video drehen und vielleicht ein bisschen mehr posten. Also abonnieren und bis zum nächsten Mal. Petri Heil, Bon Pech. Tschüss. Perfect.